<lacht> ja, hallo, meine Lieben. Wie geht's uns allen? Mal. Oh. Hallo. Ah, Ich bin wieder da, und du bist wieder weg. Sehr gut. Ja, wenn ein paar Leute hier sind, würde ich gerne aus diesen Büchern hier vorlesen, habe ich mir jetzt gekauft, und, weil ich werde ja bald 40, und darum habe ich mir gekauft, was man mit 40 nicht mehr tun muss. Mal schauen, ähm, was da so drinnen steht. Ja, ähm, habe ich da jetzt eigentlich einen Chat eingeschaltet, oder nicht? Hm. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin so konfus. Okay, schauen wir mal, was man mit 40 nicht mehr tun muss. Ich bin... <lacht> das erste geht schon gut los. Bauch einziehen. Eine der wichtigsten sozialen Veränderungen in ihrem künftigen Leben betrifft ihr Verhältnis zu ihrem Bauch. <lacht> nice. Ich bin zwar kein Astronom, aber wie es aussieht, haben sie einen Mond. Okay. Kann man das gut sehen? Ich hoffe. Das heißt, ich gehe jetzt schon mal humorig los, bis mit dem Bauch einziehen. Funktioniert bei mir sowieso schon ewig nicht mehr. Also das ist eh wurscht. Bauen. Sie kommen jetzt in ein Alter, in dem es Zeit ist, mit Lebenslügen aufzuräumen. Einer der größten davon ist der männer Lebensmarschbefehl. Baumpflanzen, Sohnzeugen, zeugen, Haus bauen. <lacht> Ich muss sagen, Baumpflanzen habe ich in einer Art und Weise schon gemacht. Meine Palmen habe ich jeweils schon umgesetzt und neue gezogen. Also Baumpflanzen ist erledigt. Das zu Hause reden, was bisher kaum jemand wusste, Begriffe wie Kreislaufversagen oder plötzlicher Herztod, in der Statistik der häufigsten Todesursachen kaschieren, Bewusst die gefährlichsten Attacke auf die Gesundheit des Mannes ab 40 Jahren. Häusliche Kommunikation. Alles klar. Ach so, gut. Da, den blitzartigen, spaltförmigen Angriffen aus Vorwürfen, Klagen und Hohn durch Ehefrauen hat das reifende Männchen immer weniger entgegenzusetzen. Gut, Ehefrau Hobbitani, voll bis Abend. Was darf sein? Zwei Milch, bitte. <lacht> Romantisch sein und flirten. Es ist die schiere Gier nach mehr, nach immer mehr Kohle, wie schräge Gestalten, wie Schlagerkomponisten, Filmproduzenten und seelenlose Buchstabenquäler wie... Monde Pilcher dazu getrieben haben, ein Weltbild zu schaffen, in dem die Frau als zartes, zerbrechliches Wesen von einem edlen Mann umworben werden soll. Mit 40 wissen sie natürlich, dass das alles Waschbärkacke ist. Stimmt! Frauen sind stark und Gut, Morden werden wollen sie schon, aber das wollen wir Männer, glaube ich, auch. Tätowieren lassen, okay. Das wird sich optimiert. Man könnte meinen, dass 40 das optimale Alter für Tätowierung ist. Die Gefahr, sich selber mit peinlichen Drachenbildern oder schnell vergangenen Liebesspüren für alle Ewigkeit selbst zu zeichnen, ist relativ gering. Das stimmt, ja. Hey, eine Person ist noch dabei, sehr gut. Tja, oh, Sex haben, Sie wissen es insgeheim natürlich schon lange, Sex wird in unserer Gesellschaft völlig überbewertet. Und jedes Mal, wenn Sie es selbst probieren, war es auch nicht anders, als beim letzten Mal <lacht> im vorigen Jahr. <lacht> jo, so schaut's aus, also Männer mit 40, die Nachbarn grüßen, muss man mit 40 Körnber auch nicht mehr. Wer hat den Krieg erfunden? Natürlich ein Nachbar. Ohne Nachbarn gäbe es keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. Millionen sinnloser Töter, toter ganzer Städte, in Trümmern wegen Wischmob-Visagen. Wie dem Vollposten aus dem zweiten Stock. So einen braucht man nicht zu grüßen. Ja. ins Museum gehen. Auch wenn es in ihrem Alter aus verschiedenen Gründen nicht mehr angezeigt ist, jedem neumodischen Quatsch hinterherzurennen, sollten Sie aber auch solche Tätigkeiten vermeiden, die in ihrem Vergreisungsprozess unnötig den Turbo zünden. Okay, also ins Museum gehen wir nicht mehr. Huh, selber kochen. Der Mann ist seiner genetischen Kodierung nach einfach kein Zubereiter. Wow. <lacht> Sondern ein reiner Verzehrer. Lassen Sie sich nicht von den Herrschern deutscher Fernsehköche irritieren. Das sind alles verkleidete Frauen, die sich durch die Maskerade einen Gehaltsvorteil versprechen. Wow. Das ist starker Tobak, sage ich mal. <lacht> Mit 40 muss man nicht mehr nachdenken. Nachdenklichkeit ist ein spätpubertärer Folgeschaden, den Sie spätestens jetzt ärztlich behandeln lassen sollten. Diese traumatische Fehlleistung ist ein Bug Ihres Gehirns, aus dem Sie sich aus Zeitmangel nicht mehr leisten können, den sie sich auf Zeitmangel nicht mehr leisten können. Die Grübelei führt doch zu nichts. Gut, da ist was da. <lacht> In den Spiegel schauen muss man mit 40 auch nicht mehr. Wer hat es nicht wissen, ich lese aus diesem Buch, was man mit 40 nicht mehr tun muss. In den Spiegel schauen. Einige Naturvölker glauben, der Blick in den Spiegel würde sie ihrer Seele berauben. Ein Aberglaube, den ein Stammesältester um die 40 in die Welt gesetzt haben muss. Und recht hat er getan. Was gibt es schon, was man diesem, was man diesem Alter noch im Spiegel zu betrachten wünscht? Hm. Man wünscht sich nichts, aber man betrachtet sich. Die ganzen Fältchen. Und die neuen grauen Haare. So. Ich sage euch doch sag jetzt zu. Schau mal auf die.. <lacht> auf die Ü30-Partys gehen. Dass die liebe Gott sie gerne hat, gemerkt sie, was? dass der liebe Gott sie gerne hat, merken sie daran, dass er ihnen den 40. Geburtstag geschenkt hat und sie damit aus der postpubertären Vorhölle sogenannter Ü30-Partys entlassen sind. Halleluja! Ich war bei keiner einzigen Ü30-Party. Vielleicht schaffe ich einmal eine Ü40er-Party. Schweigen! Ab dem 40. haben sie genug Lebenserfahrung, um abzuschätzen, wer ihre diskrete Zurückhaltung und Höflichkeit verdient und wer eben nicht. <lacht> ha, das ist eins, das trifft auf mich sicher nicht zu, Nordic Walking. Es gibt viele Wege, sich als reifer Mann in der Öffentlichkeit zu. Ohne Not selbst zu demütigen. <lacht> ja gut, Nordic Walking, da ist mir sowieso was entgangen. Uh, Motorhead T-Shirts tragen. Sie haben es sicher innerlich schon länger geahnt. Das Tragen von Band Merchandise, insbesondere in Form von T-Shirts, ist ab einem gewissen Alter so, nicht sonderlich. Was? Wo bin ich denn schon wieder? Ab einem gewissen Alter nur noch lächerlich. Gemeint ist dabei aber nicht ihr Alter, sondern vor allem, dass der verehrte Musiker. <lacht> sondern vor allem das der verehrten Musiker und ihrer Musik. Okay. <lacht> und wie fühlt man sich so mit 40? Ich habe das Gefühl, ich werde langsam erwachsen. <lacht> Netter Comic. Sich anstrengen muss man mit 40 scheinbar auch nicht. Wer wie sie ein Leben lang alles gegeben und alles aus sich herausgeholt hat, der wird mit 40 ein besonderes Gefühl kennenlernen. Die trapatoni emotion Das, Str das Strunz-Feeling. Die sensitive Apokalypse des sechsten Reiters namens Flasche leer. Das ist wohl Fußballmetapher. Da kenne ich mich nicht aus. <lacht> sich wiegen. Wiegen an sich ist für richtige Männer eigentlich kein Problem. Lediglich die ganzen Wassertrinker und Rohkostmuftis, die sich auf ihren angeber Mountainbikes durch die Wälder unseres Landes geschunden haben werden jetzt mit Entsetzen feststellen, dass man die Natur nicht betrügen kann. Okay. Das ist jetzt treppen Treppensteigen muss man mit 40 scheinbar auch nicht. Haben Sie je darüber nachgedacht, mit denen ich eigentlich Treppen sind? Ja. Keine menschliche Zivilisationsleistung ist überflüssiger und unlogischer als diese kantigen Wegfahrsperren an, in die oberen Stockwerke unserer Miets- und Büroetagen. Ja, da bin ich voll der Meinung der Autoren. Alkoholfreies Bier trinken. Was denken Sie? Hat Jesus Wasser zu Wein verwandelt, damit sie im Alter Bier zu Wasser verwandeln? <lacht> Hat der Erlöser uns beim letzten Abendmahl den Kelch mit Rebensaft gereicht, damit wir das Abendbrot mit gemalstem dem Mist etwein? Alkoholfreies Bier zu trinken ist Blasphemie. Aber nicht nur das. <lacht> Ausreden suchen, braucht man an immer mit 40. Wieder den halben Einkauf vergessen oder bis auf Auto gefahren, suchen Sie keine Ausreden mehr. Das ist ein Mann in Ihren Jahren gar nicht mehr nötig. Ach, das hat ein Mann in Ihren Jahren gar nicht mehr nötig. Ab 40 sind Sie schließlich selbst eine fleischgewordene Ausrede. Was auch immer Sie ab jetzt in Erklärungsnot bringt, schieben sie es auf ihr Alter. Okay. Ich habe Sie immer auf meine Behinderung geschoben, aber jetzt habe ich das Alter und die Behinderung. Was will mehr? Oh, okay, da kann man diskutieren drüber. Man muss mit 40 nicht mehr täglich duschen. Als Mensch werden wir geboren, eine Persönlichkeit aber werden wir erst mit den Jahren. Siege, Niederlagen, Trauer, Glück. All dies komprimiert sich nicht nur in Falten und Haltungsschäden, sondern es strömt auch einen Duft aus. Den Duft von Erfahrung und Lebensweisheit. Bin ich nicht ganz dabei. Heiraten, scheiden lassen. Egal in welchem Beziehungsabschnitt Sie gerade mit einer Frau stecken, versuchen Sie den gegenwärtigen Zustand zu manifestieren. Ich finde die Kirche, die Sie so gemacht haben, sehr hübsch. Mit dem super Zipfer oben. Hm. Sehr symbolträchtig. <lacht> Heimlich trinken muss man auch nicht mehr. Ein wahrlich beschämendes Verhalten ist das heimliche Trinken. Eine Untugend, die sie mit 40 wirklich ablegen sollten. Der Guten Morgen-Flachmann auf der Toilette, scharfer Pfefferminzbonbons gegen die Fahne bei der Kundenpräsentation, das ist unwürdig. Das ist selbst selbsterniedrigend, das ist unmännlich. Äh, ja, kann man diskutieren drüber. Gäste einladen, halten sie sich Fremde aus der Wohnung. Es ist einfach zu deprimierend, wenn die Jungs nicht mehr zum Zechen und die Mädels nicht mehr zum Beischlaufen vorbeikommen, sondern lediglich um nachzusehen, wie es ihnen geht. <lacht> das ist Aliebier. Uff, dem Morgen Interesse heucheln. Der große Gewinn der letzten Lebensjahre ist die einsetzende Stille. Teils wegen der endlich ausziehenden Plagen, teils wegen der nachlassenden Hörfähigkeit haben sie es selbst in der Hand aus ihrem Hort der Ruhe ein Silent Paradise zu machen. Lernen sie die Zauberformel. Interessiert mich nicht. <lacht> Ja, Verwandte besuchen. Freunde muss man sich verdienen. Verwandte bekommt man Geschenke So ungefähr. Rücksicht nehmen ist mit 40 an nicht mehr Not. Auch ein Mann jenseits seiner besten Jahre muss natürlich weiter Rücksicht nehmen. Und zwar vor allem auf sich selbst. Das bezieht sich nicht nur auf die lästigen Poster Vorsorgeuntersuchungen mit kleiner und großer Hafenrundfahrt, oh Gott, sondern auch auf das ganz alltägliche Leben. <lacht> Alter Schwede. Oh, jetzt fahren wir Man muss nicht mehr der Beste sein. Das ist auch so eine dieser Eselsaufgaben. Die uns Männer viele Jahre in verzweifelter Leistungsdruckstarre hält, ohne dass bei den Allermeisten auch nur irgendwas herauskommt. Was treibt erwachsene Kerle auf triathletische Veranstaltungen oder lässt sie 167 Tage ununterbrochen auf der Kirchenorgel I just called to say I love you spielen? Keine Ahnung. Wir wollen einfach der Beste sein. Ja. Das war, was man mit 40 nicht mehr tun muss. Ganz nett. Ein hübsches kleines Büchlein. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich werde nicht bezahlt, um das zu machen. Aber ich werde bald 40. Da haben wir gedacht, ich kaufe mir das jetzt. Und weil ich das mit dem Livestream schon wieder irgendjemandem hingekriegt habe, so dass ich anscheinend die Kommentare nicht eingeschaltet habe, und jetzt nicht weiß, ob irgendwer was gesehen hat, Also ich jetzt Danke fürs Reinschauen, wir sehen uns bald wieder, und hey, habt ihr ja heute schon den Montagswitz gesehen? Wenn nicht, bitte unbedingt reinschauen, Däumchen hoch und teilen! Ich würde gern, ciao! Abonnenten haben mehr. Also wenn ihr mögt, lasst mir ein Abo da oder sagt es euren Freunden. Bis dahin. Baba.